Ja, Leute, also heute bin ich auf dem Weg zu Ankor mache eine Tagestour mit einem privaten LugLugführer und uh, die große Tour plus aber paar extra noch kostet nur jetzt 20 Dollar, ein Eintritt ist auch nicht ganz billig, 36 Dollar glaube ich. also das geht schon ein bisschen ins Geld, aber ich hoffe es ist wert mit News und ein paar schönen Bildern hoffentlich. Es ist immer echt Verkehr in der Früh. Mein Doktorfahrer. Bin neugierig, wie das funktioniert. Ich habe nämlich jetzt da nicht am um Vortag schon gebucht, wie die meisten da immer wollen, sondern bin einfach auf die Straßen raus und habe hab mir einfach einen nächsten besten vorher geschnappt und gefragt, was das kostet. Wir haben uns dann auf 15, Euro, äh, 15 Dollar geeinigt. Und dann hat er gemeint, er kann mir noch ein bisschen was mehr zeigen. Für 25. Und dann habe ich gesagt, nein, ich 20. Und dann schauen wir mal, rum. und bringt Wahrscheinlich jetzt den ganzen Tag dauernd. Den ich selber noch nicht gesehen habe, glaube ich. Oder doch. Ich bin mir sicher. Sehe, im ist ja, teilweise ganz, ganz nett und hat so eine schöne Häuser im Kolonialstil. Oh, Hoppala. Und dann sind wieder ein paar Viertel, die. Ja, die sind eher wieder nicht so schön. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es doch recht. Eine Stadterl. Schon ein paar Tage aushalten. Oh, da sieht man wieder das typische Chaos in Asien. Ah. Geil. Ist das auch richtig geil mit den Mopeds und der Verkehr und Gauri? Ja, cool. Gott sei Dank ist es bei uns das Haus ein bisschen besser. Aber wenn es so ist, dann muss man es einfach in den Kauf nehmen. Und irgendwie haben die doch da Regeln, also es, es gibt fast kaum Unfälle, was man so sieht. Find ich eigentlich auch lässig. Hier ist der Ticketverkauf für Anko Wat. Ja der Andrang ist groß, aber die haben so viele Schalter, da ist man relativ schnell durch. Hier haben mir jetzt noch ein 3-Tages-Ticket gekauft. So das Ticket, mit Foto, 3-Tages-Ticket. Schaut cool aus. Morgen werde ich wahrscheinlich mit dem Radl fahren. Oder einen Mountainbike ausbauen. Dass man gesundheitlich wieder bisschen besser geht, was ich hoffe. Naja, schauen wir mal. Dann übermorgen. Die ersten Bewohner von Anka sind schon da. <lacht> Ah, die Gegend ist echt ein Hammer. Wirklich schön. Also das ist Kambodscha, ist wirklich ein super schönes Land. Oh, das ist das erste Tor, der erste Eingang quasi. Ja, ist ja cool aus. Da ist schon die Statuen, die da stehen. Oh, cool, das Eingangstor. Das ist Angkor Thom, auch eine Tempelanlage da, einer von den größeren. Schaut echt cool aus. Dürfte einer der ältesten sein. <lacht> alles das Also, die Verzierungen in den Tempeln sind echt daheim, wenn man so schaut. Die waren echt Künstler. Man denkt, dass das 1000 Jahre her ist, circa. Und das ist einer der ältesten Tempel, der da in der Anlage ist. Die sind ja noch relativ gut erhalten. Wenn man das schaut, ist cool. Die Polizei ist auch da. Alles ist da. <laughs> ich kriege eine privatführung vom polizisten. Oh, okay. So da. What's the name of this statue? Anna Entra Devi. Entra Devi. Yeah, Entra by the king Jayavarman number Seven. Okay. Looks nice. Die erste Station war der pre kain tempel Wirklich schon sehr beeindruckend. was mich überraschen, was da noch so kommt. Ich habe hier das 3-Tagesticket genommen. Da hinten ist wieder einer dieser Bäume, die erst quasi rauswachsen. Unglaublich, wie groß die sind. Ist wirklich sehr schön anzusehen. Ja, also weiter geht es zum nächsten Tempel. Ich hoffe, dass der tuk, tuk fahrer noch auf mich wartet, aber ich nehme schon ab. So, dann kommt man aus der Tempelanlage raus und dann hat man die Aussicht da. Unglaublich, oder? Das habe ich schon vom Flieger aus gesehen, die großen Sumpfanlagen da unten um sehr See am Web. Ich habe nicht gewusst, dass da ein Anko das auch so ist. Schaut einfach geil aus. das Wasser ist auch total klar wenn man schaut. Das ist eigentlich ganz schmutzig. Gut die Fische hätte ich noch keine gesehen, aber zumindest schaut es nicht schmutzig aus. So, der Tempel da mitten im Wasser, der heißt Chaya Takata. Total cool. Die starten da drinnen. So, der Tempel heißt jetzt Kassam. übersetzt als junges Mädchen, ja, muss man überraschen, was das wirklich bedeutet. Und leider Barmachuda in sich, riesig. And walking tree uh, yeah. It's in Florida. We have now the so, der nächste Tempel, der East also der schaut ein bisschen anders aus Andere Farbe Sehr cool Mit den Löwen Ich hab da ein bisschen den Italienern zugehört Was ich verstanden, ob für Italienisch war, dass das früher da mit Wasser umgeben war Oh, sorry Ja, der Tempel war einmal vom Wasser umgeben, das heißt die Mauer was da ist war eigentlich die Ufermauer und in dem Tempel haben die Menschen gelebt und haben dann rundherum vom Fischfang und dergleichen gelebt. So war ja das was ich vom italienischen Reiseführer da verstanden habe. Das kann man schon gut vorstellen da mit Sitzen und einfach die Angel reinhängen. Cool. Tempel heißt hier Prey Rup. Und ja. Hat auch wieder ein bisschen andere Farbe, weil er natürlich in der Sonne steht. Schaut auch cool aus. Passt dieser Tempelkolumnen, die scheinen schon bald umzufallen, weil die ganz schief stehen. Ja. Die erste Ansicht ist schon mal recht lässig. Hm? Wanderl! Nein. ich habe schon so much space. nicht so viel Oh, you can play. <lacht> so der Tempel heißt Tom Mamom. Das ist einer der kleineren Tempel hier, aber sehr schön. So also für Figuren. Man schaut echt super aus, wenn man die ganzen Details das anschaut. Das ist unglaublich wie viel Arbeit das da dahinter steckt So, der Tempel heißt Péan und das ist der größte Tempel hier Mein Führer hat gemeint, ich brauche jetzt eine Stunde, 40 Minuten zum durchgehen Ich bin schon neugierig. Schauen wir mal Oder sieht man schon, dass da die Hauptattraktionen sind oder eine der Hauptattraktionen der Tempel ist das Mehr Leid unterwegs. Steht schon ein bisschen was Mystisches da, da in mitten in Angkor Wat oder im, in einem Tempel von Angkor Wat. Ah. So, die beste Aussicht auf den Tempel, da haben so, hinter mir seht jetzt das berühmte Angkor Wat. Äh, ich habe da, halt, glaube ich, 10 oder 12 Tempel angeschaut. Insgesamt sind da, glaube ich, 25 oder 26 drin. Wenn nicht sogar noch mehr. Ist auf alle Fälle sehr sehenswert. Zum Glück habe ich das Dreitagesticket genommen. Ich dann morgen oder übermorgen ein Fahrrad ausbauen und das dann nochmal in Ruhe anschauen, die schönsten Tempel. Ja, also unglaublich. So habe so ich auch noch nie gesehen. Die Weite des Gebiets. Also sind, glaube ich, nur im Tempel. Mit der templar selber kann man 27 Kilometer eine Runde fahren, also ist auch mit dem Fahrrad, glaube ich, ausreichend. Jetzt werden wir das noch anschauen da hinten und dann ist gut für heute. So, über diese Kunststoffbrücke kommt man da rein, ganz witzig zum Gehen, ist eine luftgefüllte äh, ja, den Container. Das ist die Brücke, mit der man sonst nach Angkor Wat reinkommt. Die ist gesperrt, anscheinend, keine Ahnung, wie sie renoviert oder ist überhaupt nicht für Besucher freigegeben. Und da ist jetzt da der Haupteingang. Naja, gibt schon was her, also, sonst ist das nicht der bekannteste Tempel hier. Schauen wir mal weiter, wie es drinnen ausschaut. Wahrscheinlich ist es noch cooler. Ja, und dann kommt man durch das Tor durch und dann hat man die Aussicht. Echt ein Wahnsinn, die Anlage. Total genial. Ja, und je näher dass man kommt, desto imposanter wird das Ganze. Schauen wir mal, wenn ich dann wirklich dort bin. Ich muss da jetzt bei an Seiteneingang reingehen, weil das ist ja in der Veranstaltung. Das sieht man schon, wie groß das ist da. Also, da ganz unten ist der Eingang eigentlich, muss man da durchscheinen und sieht, zwischen den Palmen da. Ist bei 33 Grad, nicht wirklich so glas, vor allem in der braunen Sonne. Aber, ja, machbar ist, voll Innen drinnen ist es dann relativ nüchtern, sage ich jetzt einmal. da ist noch mal ein Riesengang. Ja, so. Eingang und dann, da hat man wieder einen Riesengang, der ist aber gesperrt, wahrscheinlich wegen der Veranstaltung. Ja. Dann hat man dann noch einmal so ein, keine Ahnung, war das früher mit Wasser gefüllt, könnte sein. Obwohl die Stieren da eigentlich ziemlich weit runtergehen also glaube ich eher nicht. Und dann kommt man da in den nächsten Level vom Tempel drauf. Also, da jetzt da. Und ja, und dann gehen wir mal weiter. Ja, die Tempelanlage ist schon riesig. Also. Was da an Arbeitsstunden reingegangen sein müssen. Das ist fast 1000 Jahre alt und dann, na, vor allem mit den ganzen Verzierungen. Unglaublich eigentlich. Da sieht man eigentlich so, wie die Wandverzierungen sind. Ja, ich muss sagen, die haben auch schon gustos was schön vor 1000 Jahren. Das sind eigentlich nur Frauen. Und die haben wir wohl proportioniert, sind sie auch anscheinend. Schaut ganz gut aus. Ja. 33 Grad, da die Hühnerleiter rauf. Angenehm ist nicht, ich schwitz Wasser wäre schon ganz mehr, aber was tut man nicht alles, dass man was sieht den ersten Blick sieht man das gar nicht, aber die ganzen Mauern sind auch rum mit komplett, ja, komplett äh, mit den gleichen schönen Ladies verziert, sage ich jetzt einmal. Ja. So, ich bin gerade auf dem Weg zurück von einem Kowat. Der eine Klausen war wirklich toll. Ich äh, habe heute mehrere Tempel gemacht. Das werdet ihr im Video eh sehen. Also das Spektakulärste, ist auf alle Fälle trotzdem angewahrt, man ähm, sehenswert sind alle, auf alle Fälle. Ich werde mir das auch nochmal anschauen, weil ich vor drei Tagen das Ticket kaufe, auch, vielleicht mache ich noch die ganze abgelegenen Tempel, aber da wollte der doch vor der 35 Dollar haben, das ist eigentlich wenig. Für heute zahle ich 20 Dollar, aber die große Druckmacht und Teile der kleinen Bucht. Kleiner Tipp von mir, fahrt so früh wie möglich hin, aus der Zeit, weil es ist noch sehr anstrengend, da so wie heute bei über 30 Grad bei Ordungsfereuchtigkeit durch die Tempel zu marschieren, weil die Wege da gar nicht so ohne sind, man steigt da relativ hoch drauf teilweise und, ja, und die Distanzen in den Tempel sind auch nicht zu so unterschätzen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte liked mich, auf das Knopf-Symbol drücken, dann abonniert sie mich. Also abonnieren und das Knopf-Symbol, dann drückt auch immer nach wenn ihr ein neues Video hochladen. Seid würde mich freuen, also Daumen hoch, abonnieren und das knopf drücken. Danke, Spaß.